Modernisieren, sanieren, das ausrangieren. Solidarisieren, nicht den Mut verlieren. Ohne Gier, mehr wir, alle profitieren. Mobilisieren, investieren, in die Zukunft führen. Gedacht, gemacht, Vorsprung verschafft. So klappt's. Wirtschaft zu neuer Kraft. Für Stadt und Land in voller Pracht. Wissenschaft und Schicht im Schacht. Für Tim, für Lin und Königin. Überwinden, verbinden, kann gelingen. Nichts ist hin. Wir bestimmen. Ist alles drin. Von hier an Sinn. Für Mona und die Grünen stimmen. Am 15. Mai. Alle stimmen für den Wandel. Von hier an grün.